Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hinten werden gerade Holzarbeiten gemacht, deswegen wundert euch nicht über die Nebengeräusche. Ah ja, ein Hund bellt auch. Ja, spielt wie ein Kind. <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall sind wir schon wieder unterwegs. Heute ist es aber arschkalt. Der Winter naht ja. nicht mehr, der ist schon hier. Peter hat er als hier. Ja, du, mit Hörst. Ärmelchen. Ja. Und deswegen schauen wir mal, wie es oben ausschaut. Kommt es mit drauf? danach kommt es wieder runter. Zirka 10 Uhr lasst euch schon die Ehochen. Aber jetzt wirklich schon Winterlandschaft. Jetzt Yes, Gipfel erreicht. Und ihr seht, es ist alles minimal angezuckert. Aber der große Schnee folgt morgen und übermorgen. Oder? Ja, jetzt werden sie dir da denken, jetzt sind wir über die Wolken. Da muss ich sein, jetzt denken wir, jetzt sind wir über die Wolken, muss ich schön sein, jetzt weiß wir wieder unter die Wolken. Ja, gemein. Aber trotzdem fein, zumindest gerade wegen. So, oben sind wir. Martin zieht sich gerade schon an, weil es arschkalt ist. Ich bin schon fertig. Fein. Und ja, es noch schnell, aber jetzt ist nichts mehr mit so gemütlich. Sondern jetzt heißt es eher schnell essen, schnell anziehen und dann schnell ab in den Trail. Aussicht ist ah ja, so la ja. Aber geil ist es trotzdem oben zu sein, ist einfach immer geil, oder? Wohle. Gerade so Tag machen sehr oft aus, weil die sind dann zwar kleine Touren, aber trotzdem eine Challenge bei so Minusgrade. Aber sie bleiben im Gedächtnis, über die redet man dann oft schon noch lang. Weil gerade große Türme oft vor der Hand gehen, dann hat man es so irgendwie gemacht, aber denkt gar nicht mehr so darauf. Aber so Geschichten, die bleiben hm. in Erinnerung. Ja, immer wenn man leidet, das bleibt in Erinnerung. Obwohl ja, fährst ist warm bleibt der Kopf, warm. So. Haben wir alles. Antwort auf, was man gegen kalte Finger machen kann. Ja. Überlegen. Schaut zwar so scheiße aus, aber hilft echt krass. Do I don't care what That's that how too that Have you ever been du die über den Felsen, und ja auch Gerade von draußen rein, das hat sich die GoPro noch aufgehängt. Toll. Aber ich wollte euch noch zeigen, wie gefroren das wirklich war. Weil es ist schon echt krass. Und man hat es oben am Berg, glaube ich, gar nicht so sehr gesehen. Ich lese es mal aus. Also ich habe es nicht noch in den Gefrierschrank getan. Jetzt kommt der Eisbad. Also es ist wirklich schon Trinken on the Rocks gewesen. Und wenn es eh schon so kalt ist, dann macht es gar nicht so viel Spaß. Aber ansonsten war es eine richtig richtig geile Tour. Wir sind wieder gut unten. Ja. Der Wind ist auch mitgekommen. Ja, fein. Aber wenigstens haben wir jetzt von hinten, also wir kriegen Rückenwind nach Hause. Ja. Und jetzt schauen wir, dass wir einen Meter gewinnen, weil die Füße sind kalt. Also minus 5 Grad es war super Druck. Jetzt wieder. Aber es war wirklich toll. Ja. ja. ja dann bis zum nächsten Mal. Stimmt, was ich mich. Gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, macht es gut. Ciao. Ciao.